Guten Abend, meine Lieben. Ich hörte vorhin äh, Professor Drosten, wie er immer wieder über die sogenannte Inzidenz sprach. Und die Inzidenz und die Inzidenz und die Inzidenz. Ich dachte, warte mal, irgendwie hast du das anders in Erinnerung Und da habe ich einfach mal nachgeguckt. Als ich Inzidenz und Corona, wird einem sofort vorgeschlagen, eingegeben hatte bei Google, bin ich auf den täglichen Lagerbericht gekommen und ja, meine 9.460 Verstorbenen, die ich im vorigen Video genommen hatte, die habe ich für ein halbes Jahr gezählt, dann hochgerechnet und auf 19.000 Verstorbene pro Jahr. Wir wollen ja fair bleiben, ne? Umgerechnet. Ähm, so, Inzidenz. Wird hier, das habe ich 21 Mal gefunden, das Wort, und immer wieder Inzidenz. Inzidenz. Dann ein bisschen weiter tiefer habe ich von ähm, T-Online was gefunden und zwar... Corona-Obergrenze und so weiter, ausschlaggebend für Maßnahmen ist die sogenannte 7 tage inzidenz also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen. Nochmal, ist die sogenannte 7 tage inzidenz also die Zahl der Neuinfektionen. Mhm. naja. Ich habe in meinem alten Brockhaus nachgeguckt und siehe da, selbst das gibt es noch und das wurde noch nicht verfälscht. Inzidenz, wenn ich das bei Google eingebe, lande ich doch im Fremdwörterbuch Oxford Languages. Dann haben sie es vergessen wahrscheinlich. Jedenfalls steht das so da. Ich lese mal vor. Inzidenz, medizinischer Begriff oder Geometrie, aber wir nehmen die Medizin. Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen innerhalb einer Personengruppe von bestimmter Größe während eines bestimmten Zeitraums. Also nochmal, Inzidenz ist die Anzahl der neu auftretenden Erkrankungen. Nochmal zurück. Ist also die Zahl der Neuinfektionen. Na wieder nur. Ich vertraue dem alten Brockhaus und ich vertraue auch in diesem Fall noch diesem Wörterbuch. Und naja, jetzt guck, war ich natürlich neugierig und habe nachgeschaut bei Inzidenz als äh, Wikipedia-Eintrag. In der Epidemiologie und medizinischen Statistik bezeichnet Inzidenz, von Lateinisch Inzidere, Vorfallen sich ereignen, ne? Inzidenzfall ist ein Zwischenfall, die Häufigkeit von Ereignissen, insbesondere neu auftretender Krankheitsfälle innerhalb einer Zeitspanne. Die Inzidenz einer Krankheit wird am einfachsten Fall ausgewiesen und so weiter mit 100.000 Menschen und sieben Tage und so weiter und so fort. Die Inzidenz von Todesfällen wird auch Mortalität genannt. Jetzt haben wir doch mal einen schönen Begriff, nämlich Inzidenz, geklärt. Gut, Moment. Krankheitsfälle. Was ist krank? Wenn man das Wort krank eingibt, dann wird einem wieder von Oxford Languages vorgeschlagen. Entweder krank oder krank. <lacht> im körperlichen oder geistigen Wohlbefinden beeinträchtigt, gestört, physisch oder psychisch leidend, nicht gesund. Geht euch ein Licht auf? Lässt sich gut mit Fremdwörtern um sich werfen, ne? Aber man sollte es immer richtig gebrauchen. Mal noch ein abschließender Spruch, da gab es mal einen ganz klugen Menschen, der wollte jedenfalls ganz klug erscheinen, und da er mit vielen Medizinern zu tun hatte, sagte er des Mittags, Honoris causa, lasset uns speisen. Hm. So viel dazu. Ich will auch etwas sein, sprach der Punkt, blies sich auf und wurde zu Null. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ich hoffe, dass ich das Wort Inzidenz entsprechend geklärt habe. Bis dann. Tschüss.